Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man in Starter eine erste kleine Datenanalyse durchführt. Um eine Datenanalyse in Starter durchzuführen, brauchen wir zunächst mal einen Datensatz, um die Daten verwenden zu können für unsere Analyse. Da wir hier im Variablenfenster noch keine Variablen sehen, haben wir noch keinen Datensatz geöffnet. Um einen Datensatz zu öffnen, kann man hier auf File dann Open gehen und dann einen Datensatz auswählen, den man irgendwo abgespeichert hat. Wenn man keinen eigenen Datensatz zur Verfügung hat und einfach mal einen Datensatz verwenden möchte, den Start zum Üben zur Verfügung stellt, dann kann man hier auf Example Datasets klicken und dann bekommt man hier eine Auswahl, wenn man auf Example Datasets Installed with Data klickt, kommt man eine Auswahl an Datensätzen, die Starter hier anbietet, um das Programm ein bisschen auszuprobieren. Ich nehme einfach mal den allerersten Datensatz, der das heißt auto.dta und klicke auf Use. Dann wechsle ich hier mit diesem Starter-Symbol hier unten wieder zurück in, mein, in meine normale Benutzeroberfläche und schaue mal, was sich hier verändert hat. Das erste, was wir hier sehen können, ist auf der rechten Seite, dass wir hier jetzt eine Variablenliste haben. Und äh, das sind die ganzen Variablen, wo wir jetzt Informationen dazu im Datensatz finden. Die erste Variable hat den Variablennamen make und das Label Make and Model. Die letzte Variable zum Beispiel hat den Namen Foreign und das Label CarType. Type. In dieser letzten Variable finden wir Informationen äh, zu diesen Autotypen, die in diesem Datensatz drin sind, die uns sagen, ob, die, ob der Hersteller ähm, aus dem Inland oder dem Ausland ist bei diesem amerikanischen Datensatz hier. Und bevor wir jetzt eine Analyse machen, gucken wir uns erstmal kurz den Datensatz im Dateneditor an. Dazu kann ich hier unten Edit eingeben, das habe ich schon im Video zur Dateneingabe einmal kurz gezeigt. Und wenn ich dann Edit eingegeben habe und auf Enter klicke, öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Dateneditor zu sehen ist. In dem Dateneditor kann ich zunächst mal ganz nach rechts scrollen, dann sehe ich hier alle Variablen, die im Datensatz vorhanden sind. Das sind hier diese 10, 12 Variablen und wenn ich hier ganz nach unten scrolle, dann sehe ich, dass wir insgesamt 74 Fälle haben. In diesem Fall hier sind es also 74 verschiedene Automodelle. Den Dateneditor schließe ich wieder, der Datensatz bleibt trotzdem geöffnet und jetzt kann ich eine erste kleine Analyse durchführen. Für die Durchführung von Analysen gibt es in Starter drei verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt kurz vorstelle. Die erste Möglichkeit ist die Nutzung der Menüleiste hier oben. Und zwar gehe ich da auf den Punkt Statistics, dann Summaries, Tables and Tests. Und dann kann man hier Frequency-Tables auswählen, also Häufigkeitstabellen. Was wir also jetzt machen wollen, ist, eine kleine Häufigkeitstabelle anfordern für eine dieser Variablen im Datensatz. Und ähm, da wir uns für erstmal für eine einzelne Variable entscheiden, habe ich jetzt auf One-Way-Table geklickt. Und bekomme dann hier so ein kleines Dialogfenster, wo ich jetzt auswählen kann, für welche Variable ich diese Häufigkeitstabelle anfordern möchte. Da wähle ich jetzt hier eine der Variablen aus. Man bekommt also, wenn man hier auf das Symbol klickt, eine Liste mit allen Variablen, die im Datensatz vorhanden sind. Wenn ich da mal ganz nach unten scrolle, dann komme ich auf diese Variable foreign, zu der ich gerade schon was gesagt habe. Ich klicke da also drauf und die restlichen Voreinstellungen in diesem Menü lassen wir erstmal so wie sie sind und klicken auf OK. Jetzt passieren im Prinzip zwei Sachen hier im Ausgabefenster. Das erste ist, es wird mir der Befehl angezeigt, den ich gerade über das Menü erzeugt habe. Und das zweite ist, dass mir die Analyse, also das Ergebnis der Analyse, die ich angefordert habe, ebenfalls hier angezeigt wird. Außerdem sehe ich hier im Review-Fenster auch nochmal den Befehl, den ich gerade durchgeführt habe. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Hier haben wir hier oben K-Type stehen, das ist das Variablen-Label. Und dann haben wir zwei Ausprägungen, Domestic und Foreign. Also ob das Modell inländisch oder ausländisch ist aus amerikanischer Sicht. Und dann haben wir in dieser Häufigkeitstabelle drei Spalten absolute Häufigkeit, prozentuale Häufigkeit und kumulierte Prozente. Dazu sage ich noch mal ein bisschen mehr in dem Video zu den Häufigkeitstabellen. So, das wäre jetzt die erste Möglichkeit, dass wir eben hier diese Menüleiste benutzen. Die zweite Möglichkeit eine Analyse in Starter durchzuführen ist hier unten in der Kommandozeile selber den Befehl hinzutippen. Da wir jetzt den Befehl ja schon kennen, da wir ihn eben gerade über das Menü erzeugt haben, können wir hier einfach in die Kommandozeile einmal das reintippen, tabulate foreign. Sobald ich dann auf Enter klicke, wird die Analyse durchgeführt und ich bekomme nochmal dieselbe Häufigkeitstabelle, wie gerade eben angezeigt. Diese beiden Möglichkeiten sind nicht schlecht, haben aber den Nachteil, dass das Ganze nicht dokumentiert wird. Wenn ich jetzt also Starter schließen würde, müsste ich beim nächsten Mal wieder von vorne anfangen. Wir wollen aber gerne alles, was wir tun, dokumentieren und deshalb verwenden wir sogenannte Do-Files. Und um so einen Do-File anlegen zu können, muss ich zunächst mal den sogenannten Do-File-Editor öffnen. Dafür gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit dafür ist hier oben auf dieses Icon zu klicken, da steht New Do-File-Editor. Da wird also ein neuer Do-File-Editor geöffnet oder, wenn man lieber tippen möchte, in die Kommandozeile man hier Do edit eingeben, also D-O-E-D-I-T. Sobald man dann auf Enter klickt, passiert folgendes, Es öffnet sich ein weiteres Fenster und dieses Fenster ist hier oben überschrieben mit editor und zwar mit dem Zusatz, Zusatz untitled.do, das heißt dieser DoFile hat jetzt noch keinen Namen. Man sieht aber schon hier die Endung, die Datei wird mit .do abgespeichert. Wenn ich jetzt hier eine kleine Analyse machen möchte, dann kann ich das folgendermaßen tun. Ich kann hier den Befehl, den ich gerade eben in die Kommandozeile eingegeben habe, kann ich auch hier hinter Tabulate, Foren. Wenn man sowas macht, sollte man es immer kommentieren. Ich schreibe jetzt hier mal nur so einen kleinen Kommentar hin, nämlich Häufigkeitstabelle. Für die Variable foreign. Genauere Informationen zum Do-File, es, was es da noch so zu beachten gibt, gibt es dann in einem extra Video zum Thema Do-Files. Hier erstmal jetzt die Information, wie kann ich jetzt einen Befehl, den ich hier im Do-File äh, eingegeben habe, wie kann ich ihn ausführen. Dazu mache ich folgendes, ich markiere den Befehl und dann führe ich ihn aus, indem ich entweder hier oben das Icon klicke für Execute Selection Klammern oder ich kann auch eine Tastenkombination verwenden und zwar Steuerung und D ich klicke jetzt mal hier oben drauf und dann muss ich wieder zurückwechseln in meine Benutzeroberfläche von Starter und dann sehe ich jetzt hier dass wieder die, ein drittes Mal die Häufigkeitstabelle erstellt wurde das erste Mal hatten wir es über das Menü gemacht das zweite Mal über die Eingabe in der Kommandozeile und diesmal, das dritte Mal, haben wir sie über den Do-File erzeugt und da bekommen wir zunächst mal eine Information, welcher Do-File ausgeführt wurde und dann auch nochmal dieselbe Ausgabe wie eben, also den Befehl Tabulate Foreign und als Ergebnis dann unsere Häufigkeitstabelle. Am Ende steht End of Do-File, das heißt der Do-File wurde komplett ausgeführt, ohne dass eine Fehlermeldung aufgetaucht ist. Wichtig ist jetzt, wenn ich das über einen Do-File gemacht habe, dass ich den Do-File am Ende der Sitzung abspeichere, um ihn eben beim nächsten Mal als Dokumentation zu haben und die Analyse erneut ausführen zu können. Dafür wechsle ich wieder in meinen Do-File und im Do-File gehe ich jetzt auf File, Save As. und Dort kann ich dann einen äh, Variablen Namen, äh, einen Dateinamen für den Do-File auswählen. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass dieser Do-File, eine getrennte Datei ist vom Datensatz. Ich habe also am Ende dann zwei Dateien. Ich habe den Datensatz, der hat die Dateiendung .dta und ich habe den Do-File, der hat die Dateiendung .do.